Der Begriff Strategie kommt aus der Kriegsführung. Es wird ein Ziel gesetzt und Strategie braucht einen Plan, um diesem Ziel zu kommen. Das Ziel von meinem Video ist, dir zu helfen, deine Geldstrategie aufzulegen, damit du weißt, welches Ziel musst du dann überhaupt erreichen, das zu dir passt und auf welchem Wege kannst du deine Strategie umsetzen. Was hast du überhaupt für eine Last, für finanzielle Last, die du trägst? Absolut alles. Das ganze, rot geschnürtes Paket von deinen Kosten. Ich investiere als erstes gleich in mich. Du möchtest 80 Jahre alt werden. Das heißt, für die weiteren 40 Jahre, mal 40.000 Euro pro Jahr, entsteht eine Summe von 1.600.000 Wie sollte das Ganze umstatten gehen?